Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Planet Zoo hier bei Metalizer. In dieser Folge brechen einige Tiere aus, wir holen uns dafür aber neue Tiere und ähm, ja, es wird schön. Viel Spaß, euer Metalizer. So, der Tapir. Wieso hat der ja ein niedriges Wohlbefinden? So viele ausgewachsene Tiere, das kann doch eigentlich nicht sein. Er ist noch nicht ausgewachsen. Ah, doch, der er ist ausgewachsen. Okay. Ähm, ach. <lacht> okay, wir waren live dabei, wenn er wieder ausgewachsen ist. Äh, das heißt, wir, wir lassen den jetzt mal hier drin, glaube ich, oder? Ja. Äh, und verfrachten hier ich ähm mal weg hier aus dem Gehege. Ähm, niemand, niemand behauptet, dass, dass der Mutter jetzt die Mutter mit dem Sohn und so, das hat niemand gesehen, falls jemand fragt. Wir gucken mal, ob wir Tierhandelszentrum schauen wir mal eben hier. Ja, wir können ihn für fünf freilassen, das machen wir jetzt auch mal. So. Aber ich glaube auf dem Tiermarkt hätten wir, glaube ich, dafür nicht mehr so viel bekommen. Wir gucken mal, dass wir die nächsten, die wir jetzt uns ranzüchten, da ein bisschen besser funktionieren. Die lassen wir auch noch mal frei hier. Oh, freilassen, zack. Ähm Und dann soll es mit dem Wohlbefinden auch wieder passen. Ich habe im Ahnen Zoo, im Offline Zoo, habe ich äh, zwei Gehege gemacht. Also für die, dem einen Gehege hatte ich und äh, Zebras. Und immer wenn die Kinder gekriegt haben, also die Nachwuchs gekriegt haben, habe ich den gesamten Nachwuchs einfach in so ein zweites Gehege reingepackt, äh, um das ein bisschen besser zu trennen, zu sortieren. Das hat sehr gut funktioniert. Vielleicht machen wir das hier auch nochmal irgendwann. Ähm, aber jetzt schauen wir erstmal, äh, dass die Rappenantinopen sich hier wohlfühlen. Mir gefällt diese, diese Ecke hier gefällt mir noch nicht. Die werden wir jetzt mal ein bisschen, ähm, ein bisschen anpassen. Ups. Ja. So passt das. Das war der Plan, ähm, gehege 99% Sauberkeit. Okay, Sauberkeit ist stabiler Rückzugsort. Die behaupten also, sie haben immer noch keinen stabilen Rückzugsort hier, beziehungsweise also nur zu 99% erfüllt. Also für mich ist das halt super... Äh, super... ein super Rücksraus. Es ist halt versteckt, nicht unbedingt. Also ich verstehe halt nicht, warum die jetzt hier so einen Stress deswegen machen. Aber naja. Ähm, die Rappenantilopen konnten mit anderen Tieren zusammen. Und zwar wollten wir mal gucken, ob wir davon welche finden. Hm, genau, die Springböcke. Gucken wir mal, ob wir Springböcke finden. Die Kaffernbüffel, die sind immer hier. Und die Elefanten sind halt schweineteuer. Das ist halt übel. Also, da geht kein... Also, da braucht man 2100 für einen Elefanten. Und der Niedrigste ist bei 2570. Also das ist halt, oh, das ist halt übel. Ähm, deswegen fahren wir lieber klein an. und suchen mal nach Springböcken. So, äh, Filter auf den Preis und zwar äh, maximal mal 300. Wir gucken wir uns mal zuerst das Bargeldverzeichnis an. Hier ist einer 250, den nehmen wir mal mit. Hier ist noch ein Männchen, da können wir auch mal aufnehmen hier. der ist, Der ist günstig. Ein Weibchen, ja, den können wir auch mitnehmen. Sonst ist hier nicht viel, ne? 25, das geht los. Hier ist noch einer für 5. Oh, Fruchtbarkeitsgen 0. Ja, aber Größe 100, ne? Wir gucken einfach. Wir gucken einfach, ob wir das vielleicht schaffen. Die hochzuziehen. Gut, und die setzen wir jetzt hier mit rein. Dann haben wir die Rappenantilopen und die Springböcke. Oh, oh ein Tier ist entkommen. Was? Wo ist hier ein Tier entkommen? Wie ist das denn hier rübergekommen? gekommen? Was ist denn da los? Wie ist der denn jetzt hier, wie ist denn der da rausgekommen? Von wo? Ja, dokumentiert, ne? Oder man einen Notfall, kommen. Notfall, zack. Äh, bewegen Sie jetzt hier wieder zurück. Also, wie das da rausgekommen ist, wir wissen es nicht. So, aber, die ersten Springböcke sind da. Und äh, wir schauen mal, was die so brauchen. Das Gelände sieht gut aus. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Äh, Umgebung passt auch. Ähm ja, wir brauchen natürlich noch ein bisschen mehr bisschen mehr Gesellschaft hier. Und dann gucken wir im Gehege eben, ähm, was unsere kleinen Springböcke denn so brauchen, oder was sie gerne machen. Ich glaube, da haben wir aber schon alles drin hier. Wir bauen aber hier nochmal einen mittleren Futtertrog, Äh platz platzen wir hier hin. Und, äh, dort auch nochmal. Dann soll das hier sogar schon passen, dann können wir auch direkt die Forschung dafür anschmeißen. Springburg, zack. Und, äh, die Springböcke. Wahrscheinlich die soziale Population sollte reichen. Ähm. Alter. 90. Bis zu 90 Stück. Hey. Gäste können Gehege betreten, ja. Das ist natürlich cool. Natürlich blöd, dass wir es mit dem Rettenantilopen jetzt zusammen haben. Dann brauchen wir vielleicht mal extra, irgendwann ein extra Gehege. Ich habe nämlich das Gefühl dass wenn das die, die soziale Gruppe aus bis zu 90 Tieren bestehen kann, <lacht> dass dieses Gehege bald sehr voll sein wird. Ich sehe es kommen. Ich ahne Schlimmes. Ich ahne sehr, sehr Schlimmes. Vor allem, wenn die sich anfangen zu vermehren, dann wird es ja also boah. Dann müssen wir aber mal ein richtig schönes, großes Gehege bauen und dann packen wir da auch mal so ein, so ein Jeep rein und so, der durchfährt. Und was sagen unsere Tapiere denn hier eigentlich? Die könnten sich eigentlich auch mal langsam fortpflanzen, würde ich mal behaupten. Ja, äh, ach so, oh Gott, ja, da haben wir keinen Weg hin, ne? Das ist wahrscheinlich das Problem hier. Ähm, ah, Wege. Jetzt vielleicht. Er wird ja jetzt rüber transportiert. Linie? Ich glaube, wir bräuchten nochmal neun Tier. Weil wir, nee, wir haben, zwei Stück haben. Das sollte eigentlich reichen. Macht denn die Technikforschung? Gar nichts macht die Technikforschung gerade. So, die sollen mal hier äh, in in die, ähm, die Souvenirladen mal rein äh, reingehen. Muss jetzt mal hier die Springböcke an. Ach, oh, die sind ja süß, die sind voll klein. Die sind doch ausgewachsen eigentlich. Ja. Hier wird sich, hier, hier, oh, die haben sich lieb. Oh Gott, die haben sich lieb. Da muss man aufpassen. Wenn sein, dass sie jetzt... Ja. Die ist schwanger. <lacht> äh, obwohl er hier eigentlich, der Pumba, der könnte eigentlich gar nicht mehr, oder? Also eigentlich dürfte er nicht mehr können. Dachte ich eigentlich. Naja, aber er kann wohl doch noch. Ähm... Die haben jetzt gerade ein bisschen Stress. Ja gut, okay. Nach so einem Paarungsakt äh, ist ja meistens, dass man so ein bisschen Rückzugsort braucht und äh, ein wenig Ruhe braucht. Von daher absolut nachvollziehbar, dass sie sich da so ein bisschen entspannen. Wenn ich tippe mal darauf, Nachwuchs erwartet? Ach, das ist die Rappenantilope, die Nachwuchs erwartet. Ja, die, oh Gott. Da geht es auch ordentlich ab. Gut, wir kopieren uns das Gebäude hier nochmal ähm, und äh, packen das jetzt hier als neuen Rückzugsort nochmal hin. So, zack. Äh, damit sie nochmal einen weiteren Rückzugsort haben. In der Hoffnung, dass es das irgendwie dann äh, passt. Gehege. 92% Rückzugsort ah, ja, ja. Also ich glaube wir müssen das GG noch ein bisschen größer ziehen demnächst Um einfach äh, Rückzugsort für alle Tiere hier zu schaffen könnten natürlich mal versuchen, ob wir den Baum hier irgendwie hier hinstellen können Oder ob das jetzt zu viel ist, ob die sagen, oh Gott nein Passt gerade noch Die fressen hier einfach so und ist klar. Ah, wir es noch noch mal ist nochmal mit kurzem Gras nochmal rüber. Ja, und ich das Essen hier Luft. Naja gut, okay. Aber es sieht jetzt halbwegs annehmbar aus. Gut, unsere Tapire... Aber können wir die Mandrill noch mal gucken. Ah, hier wurde auch Nachwuchs der Welt gebracht. Was ist denn der Nachwuchs? Der hier? Ja, 0,1 äh, Jahre alt. Ein Weibchen. Amina. Ähm, wow, relativ gute Werte. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Da geht auf jeden Fall noch was. Das heißt, bei dem Mandrill ist äh, auch ordentlich Action. Die, die springbock forschung läuft auf und ähm, auch die Souvenirläden müssten eigentlich bald fertig sein. Wir müssen Zeit vorspulen. So, wir haben, äh ja, freigeschaltet? Souvenirläden. Also ein neues Design äh, für die Souvenirläden. Ich sage sagen, forschen wir gleich noch weiter hier. Das ist ein Momento. Äh, und jetzt können wir auch gleich noch mal heads. Fantastic. Und... Ähm das ist schon nice. Wenn ich gerade... Das ist ein Momento hier. Okay. Ähm, das heißt, wir bräuchten erstmal... Den kleinen Laden hier. Einfach so. Und hier rein. So. Ähm, und dann packen wir ihn just Momento. Wo ist er? Wo ist er? Ich hier mit rein. Wieso sitzt hier, hier sitzt jetzt einer drin oder was? Warum das denn? Okay, interessant. Hast du moment 2? Wischen davon ein Ne, ne? Eigentlich nicht. Naja. Was gibt's denn hier überhaupt zu kaufen? Schönes. Gucken wir mal. Ähm, wir haben Kuscheltiere, Bilderbuch, ein T-Shirt, ein Aufnahmepaket, okay. Ja. Gut. Das macht auf jeden Fall, kriegen wir auch nicht Cash. Das gefällt mir. Dann können wir mal gucken, dass die Mitarbeiter, ähm, also die einzelnen Verkäufer, dass wir die jetzt einmal befördern. Oh. Die wollen natürlich mehr Geld. Kriegen die natürlich auch, weil sie gute Arbeit machen und sie zufrieden und glücklich sein sollen. Sicherheitschef kriegt auch noch mal ein bisschen mehr. Okay, kriegt ein bisschen mehr, viel mehr. Ach komm schon, wie viel willst du? Okay, 400. Gut, den, den den, befördern wir auch gleich noch mal weiter. Ähm, der kriegt 1600, 1600 kriegt er jetzt. 600. der kriegt 2100. 2100. Und dann reicht es ihnen auch schon. Also es ist relativ simpel gemacht, da kann man relativ äh, schnell die Gehälter anpassen und die verlangen eh immer dasselbe. Also von daher all, angepasster Lohn. Angepasster Lohn ist der beste Lohn. Hier kriegt jeder das gleiche Gehalt. Gut, wir sollten mal für eine Überwachungskamera nochmal äh, hinstellen. Hier an die Toiletten vielleicht ran oder so. Also nicht in die Toiletten, sondern an das Gebäude Toiletten. Ja, vielleicht... Hier ist das Toilettenstil, das ist natürlich ein bisschen doof. Ähm, kann man hier im Baum reinhängen? Ich nicht so gut, ne? Wobei, Moment. Also einfach so mit X. Dann ziehen wir das jetzt hier hin, so. Hier nach oben noch. Fällt ja noch gar nicht auf. Das sieht komplett natürlich aus. Die Kamera da oben. Wie ich jetzt auswählen könnte. Ich wollte doch eigentlich die Kamera auswählen, verdammt. M <lacht> müssen wir doch irgendwie auswählen können, die Kamera, oder? Inspektoren ist gekommen. Oh oh. Hm. Okay, platzieren wir den Baum erstmal kurz um. Denn jetzt. Ah, die Kamera hat auch keinen Strom gerade. Aha, okay. Dann brauchen wir vielleicht doch nochmal einen neuen Stromgenerator. Hm. Und zwar kommt der dann äh, so hier. Äh, brauchen wir noch einen Mitarbeiterweg. Ja, den Mitarbeiterweg bauen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, sagt der Metalizer. Und äh, diesmal sind noch nicht ganz viele Tiere ausgebrochen. Fantastisch, oder? Also es geht äh, spannend weiter mit tollen Mitarbeiterwegen, noch mehr Tieren und äh, wesentlich mehr Action. Wenn es dir gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht einen Daumen nach unten und über einen Kommentar freue ich mich auch. Ciao, ciao.